Hallo die Partners, ein neuer Social Media Quick-Tipp. Heute geht es um das Inhaltsverzeichnis bei YouTube. Und wenn dich das interessiert, gleich nach dem Intro geht's weiter, bleib also dran. Vor noch nicht so allzu langer Zeit hat YouTube mit dem sogenannten Inhaltsverzeichnis auch auf der Timeline von dem Video angefangen. Und früher gab es schon die Möglichkeit, dass du unten in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung dein, äh, die Zeit angeben konntest. Und äh, wenn man drauf geklickt hat, ist man gleich dort gestartet. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das funktioniert. So, da bin ich jetzt also im Menü drin bzw. habe jetzt gerade dieses Video hochgeladen und hier habe ich so meine Standardsachen drin, wo ich ein bisschen was erkläre über das Video und dann mache ich so ein Inhaltsverzeichnis. Jetzt dieses Inhaltsverzeichnis ist halt ein bisschen aufwendiger zu machen, lohnt sich aber auf jeden Fall, weil dann kann der äh, die Person, die dann entsprechend dein Video schaut, direkt zu diesen Inhaltsverzeichnissen springen und zwar direkt hier auf dieser Timeline. Jetzt habe ich das noch nicht ganz abgeschlossen mit dem Hochladen. Ich schaue mal kurz, ob das funktioniert. Jetzt schon. Hallo Partners. Well, genau. Hier haben wir also die verschiedenen Verzeichnisse, das Inhaltsverzeichnis, was ich hier erstellt habe. Und da geht es dann immer auch mit dem Titel. Und das macht natürlich durchaus Sinn, wenn jetzt eine Person zum Beispiel nicht das komplette Video sich anschauen möchte. Und hier unten, wenn ich jetzt zum Beispiel auf hier Likes kaufen dann sinnvoll ist auch oder nicht sinnvoll. Wichtig dann startet das Video direkt auf diesen äh, 3 Minuten 20. Das heißt also, wenn du hier unten in der Beschreibung diese Minuten angibst, dann macht YouTube hier ein Inhaltsverzeichnis und du kannst auch direkt drüber scrollen in dieser Timeline drin. Früher wurde das ja komplett abgespielt. Da musstest du hier unten klicken. Jetzt kannst du dir das Video anschauen und dann direkt auf diese Timeline draufklicken und dann bist du direkt drinnen. Das also zum Thema des YouTube Inhaltsverzeichnisses Und wenn dich das und noch mehr interessiert, Social Media Quick Tipps gibt es immer regelmäßig bei mir auf dem YouTube-Kanal und natürlich auch auf anderen oder meinen anderen Social Media Kanälen. In dem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen und bis bald.